Für den VZBV ist Verbraucherbildung ein sehr wichtiges Thema, da Kinder und Jugendliche schon frühzeitig in ihrem Alltag mit Konsumentscheidungen konfrontiert werden und die Konsumwelt immer komplexer wird. Als praktische Unterstützung für Lehrkräfte hat der VZBV das Schulportal verbraucherbildung.de ins Leben gerufen. Dort sind aktuelle Meldungen, aber auch Hintergrundinformationen zu verschiedenen Verbraucherschutzthemen enthalten. Dort ist auch der Materialkompass Verbraucherbildung, in dem qualitätsgeprüfte Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte einsehbar sind. Ein wichtiger Erfolg für den VZBV ist der Kultusministerkonferenzbeschluss von 2013 Verbraucherbildung an Schulen. Darin einigen sich die Kultusminister darauf, dass Verbraucherbildung verbindlich in die Lehr- und Bildungspläne aller Bundesländer integriert werden muss. Wir sehen weiterhin Handlungsbedarf darin, dass der Kultusministerkonferenzbeschluss zur Verbraucherbildung tatsächlich umgesetzt wird. Zum anderen beobachten wir auch eine zunehmende Präsenz von Wirtschaftsakteuren im Raum Schule, sei es durch Lehrkräfte, Fortbildung oder eben Unterrichtsmaterialien. Dort sehen wir weiterhin Handlungsbedarf, dass eine qualitätsgeprüfte und unabhängige Verbraucherbildung tatsächlich in die Schule kommt. Denn Werbung, Marketing oder Personalerquise hat in der Schule nichts zu suchen.